Einen wunderschönen guten Morgen. Die schlechte Nachricht gleich vorweg. Dieses Video, das ist direkt, nachdem ihr es angeschaut habt, veraltet. So rasant geht es mit dieser AR-Kunst voran. Trotzdem möchte ich den Zeitpunkt einmal einfrieren und einen Blick auf die Computermalereien werfen. Natürlich primär am und vom iPhone aus.